Also ich habe gerade aus Versehen rausgegangen. Oh, was oh, ist oh. Hast du es gesehen? Ja. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Challenge äh, Bratrix Challenges oder so, wie wir ihr sie also scheiße auch nennen. Äh, heute machen wir die Challenge, dass wir nur F5 drücken und ja dabei den Bed spielen oder versuchen ja ach und jetzt haben wir glaube ich ich weiß nicht wie viel Stunden wir da jetzt AfK standen aber es war auf oder jeden Fall auf jeden Fall gut schwer so zu spielen wie viel Stacks äh, hast du denn mitgenommen jetzt <lacht> Junge leg mal welche hin wenn du jetzt gehst du hast so 5 Stacks im Inventar Junge was alter No-Shift. Oh, über uns, über uns, über uns, über uns. Junge, Alter, als ob du no-shiftet hast. Ja, Mann. Junge, da kommt einer, da kommt einer zu uns. Komm raus und hau den runter. Oh, oh, oh. Den Penner, den da. Ja, wie, wie du schubst du den an? Oh, Junge, du bist so schlecht. Ja, du bist oh, so... Junge, komm, hol dir, hol dir. Nein, ja. <lacht> Junge, als ob wir das Bett noch gesaved haben. Das war perfekt, Mann. Wir sind Badworst Youtuber ja, ab jetzt. Ja, wir sind jetzt ähm äh ja, äh, äh, äh, äh und und Jumme. Gini checker. Jumme, vergleich mich nicht mit dem bitte. Ich hab dich <lacht> verglichen. Ne? Was hast Aber du? Gut. Ja. ja macht keine ich kann nicht Maus benutzen und so. Mir doch egal, du musst dich Maus benutzen. Doch. Nein. Der Abuse noch ganz andere Dinge, ne? Ich hab, Blut ja, naja. Junge. Ja, na ja. <lacht> ja, okay. Ey, wie hoch haben wir eigentlich gesteckt? Du hast ja, schon gut hochgebaut, ne? Die anderen haben einfach nur One-Line. Ach, stimmt, wir machen ja F5. Ich hab's vergessen. Und Fisch, Alter. Ich hatte es ausgemacht, ne? Und Fisch. Ja. Junge, <lacht> äh, was mache ich? Sehr gut gemacht. Ja, ich glaube, ich hatte jetzt die ganze Zeit äh, nicht F5 gedrückt. Dann springst du jetzt bitte runter. Bin ich doch schon! Okay. Du bist richtig so angepisst, so. Hast du den Typen mit R5 gekillt? Ja, natürlich. Natürlich, ja, Freilich! Bin ich nicht ganz Zeit für Junge! Ich hab's doch nicht dran gedacht und hab einfach wieder R5 gedrückt, in der normalen Perspektive war. in einer Challenge. Oh mein Gott! Und wie soll man hier runterkommen? Nein! ey, ich spiel mit Dingen mit, mit Gold. Ja. Wer? Rot. ja Ja, ist ja klar wenn die so einen Weg in die Mitte haben genau oh no. hey, ja Mann oh Mann jetzt ich habe wieder die normale oh Junge in Aber der, in der Ansicht zu, spielen, zu spielen das macht so kein Bock ja doch oh ich bin einfach runtergefallen so richtig schlecht Junge so wie so, so ich selbst Mini Checker und Feuschi zusammen wer ist das äh meine Mann merk schon Ey, streng nicht mal an, Ö, als ob du das letzte Team auch schon ausgelöscht hast. Nee, das war ich nicht. Aber hätte ich Gut, dass du alles gemacht. machst, ist okay, ich habe noch gar nichts gemacht. Doch, ich habe einen Kill! What? Das ist ein guter Kill, oder? Weiß ich auch nicht. Ey, das ist voll schwer damit zu fast bridgen. Jetzt Kill. Sieht voll lustig aus, dass man sich selber sieht. Oh mein Gott. Ich sehe ja die ganze Zeit meinen Rücken. Ja, ich auch. Aber ich finde ich find den irgendwie sexy. Nicht? Meiner ist schon. Meiner so schwarz. Ja, wie dein Herz. Habe ich schon zu oh. aufgebracht, gebracht, oder? Oha, Alter. Spaßkuchen. Wie soll ich denn Stomper aufhalten? Yo, er backt sich zurück. Alles klar, Mama. Du hast das Bett? Nice. Easy. Wo bist denn du runtergesprungen, dass du keinen Fallschirm anfängst? Okay, hier. Hey, ich bin einfach unten den Weg lang gegangen. Wir yo, Wissen yo, yo. nur noch wenn ich lange gewonnen. Way, der way, Kunst way. Challenge easy, Alter. Ja, easy. Welche machen wir jetzt gleich? Dann machen wir gleich in der Rückansicht. Und nur so da spielen. Die Fahrt, ja. Wo man nur unsere Fresse sieht. Ja. Richtig Nächste Runde einfach. Okay. Oh nee. Gold. Ich gold. kein gold. gold. Ich kein Gold. Ich schlag den jetzt runter genau und er ist tot. Nein, doch nicht. Nee, schade. Kommst du den heute noch? Ja, er ist tot. Nice. GG. GG. Ich würde sagen nächste Runde. So, jetzt sind wir in der, in der zweiten Runde und in der anderen Ansicht und bin gespannt, ob wir das überhaupt so schaffen werden, weil So jetzt, ja. So. Ja. Das willst du willst denn so bauen, Alter. Hä, wie ja? Hä? <lacht> es geht gar nicht. Warte. habe ich den Block? <lacht> Soll ich mal fast-bridgen? <lacht> Junge, was ist denn das? Das ist ja schlimmer. Oh. Junge, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. What the fuck? Wie kannst du so spielen? <lacht> ja. <lacht> Nein. Nein. Was machst du denn? <lacht> kannst du mal spielen? War mal höher. Die werden uns sofort snacken. Wir sind komplett <lacht> in der Nuhe. Wir sind da oben. Nein. Ich hab ihn. Nein. <lacht> Junge! Nein, nein. Hol ihn mal! Ich kann ihn nicht holen! Wie soll ich den denn holen? <lacht> Komm, nee, dann. Junge, ist das ist viel zu schwer! Da, da, da, dafür sind wir nicht geworden. Oh no! Okay, wir, sind, wir sind jetzt in der nächsten Runde in der dritten und diesmal jetzt in der ersten. Hä? In der ersten? Hä? In der ersten F1. Wir in sind in der, der dritten, aber in der ersten. In der ersten F1-Ansicht. Oh no, ja, sind wir. Ja. Weil die andere einfach zu schwer war, wir sind einfach zu schlecht. Nein, also das, das, war, das war komplett. so unmöglich. Aus. Ja. Wir sind einfach sofort verreckt, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was du da machst, aber sieht fresh aus. Machst du nur One-Stack, du Ekliger? Mach mal gerade jetzt. Junge! Hallo, hör mal auf zu stacken! Das ist ja räudig! So, Endlich ich, ist er tot, hin. Mann. <lacht> Ey, me meine Eltern bauen gerade im Hintergrund so einen Schrank auf. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dass die da was bauen. Ja, <lacht> aber also meine Aufnahmen werden ja geil, man. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Weil wir sind nicht gerade leise und da kommt schon direkt ein Gelbe. Jetzt habt ihr einer... Und der ist tot. Hast du ihn? Ja, der war easy. Easy Junge, ich weiß nicht, wo ich da an aimen soll. Jetzt ist die eine. Ja, die eine Seite ist jetzt offen. Weil ich zu schlecht bin, um den Block ich zu treffen. Ich hab vier Helme gekauft, zwei haben. Äh, ich glaube das Bett ist immer. guck mal, es ist immer noch offen. Ich komm da einfach nicht ran. Ich weiß nicht, wo der Block ist, Mann. <lacht> Scheiße. Egal. Ich hatte jetzt so einen Haufen hingebaut. Weil ich einfach diesen Block nicht getroffen Ja, jetzt kommt oh, da so eine Wurst. Junge, ja, Vladimir, komm. Hat er nur Knock? Der hat irgendwie, weiß ich was. Den hau ich jetzt runter. And Junge, that der that hat so wenig low. Knock. Der hat Hex. Der hat Reducer oder so, glaube ich. Also so, dass man auf den Boden gezogen wird und nicht Knock weg, so. Recht? So an den Boden äh, angesogen wird oder so. Keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Reducer, ich. No, toll. Nein. Du hast gar keine Ahnung no. von Hex. Aber... Ja. <lacht> ja, ich auch nicht, aber. Ja, ja, ja. Ja, ja, da, äh, dann äh, also ist gerade bestätigt, ist halt ein Hack. Ja, genau. Also ich hab grad aus Versehen. Ich bin rausgegangen aus Versehen. Oh! Hast du es gesehen? Ja. Ich hab ja. Gottbridge, ne? Oder ist es God Wie viele Blöcke waren Nein, das? das ist, ähm, zwei, drei. Junge, ich hab einfach gegottbridge jetzt sich richtig geil nicht geil oh, Junge, der kommt schon wieder der hat um eine Krankheit, dieser scheiß Partner Junge, komm mal komm mal Digga, der kommt... Hallo hinter dir Träumst du? Von Einhörnern oder so? Hast du ihn jetzt? Hä? Ja, ich träume auch von... einfach. Was mache ich? Nein! Junge, was machst du denn? Was machst oh, du denn? Oh Junge, du bist so schlecht noch eine Runde. Wunder, ich nee, ich will jetzt noch eine Runde. Ich bin eine schlechte Runde von dir. Halt's Maul. Mann. Junge, was war das denn? Junge. Halt's du Halt's chillst Maul. dein halt. ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Junge, ich hab was gekauft. Mein Internet lag, wie scheiße. Das war so schlecht, Kuh. Cool. Halt's Maul. <lacht> <Junge>. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Okay, das war's denn jetzt mit dem Video, bis zum nächsten Mal, haut darin, schl äh, schlagt uns ein paar Challenges vor, danke, ciao. <lacht> <lacht>